Liebe Luzernerinnen und Luzerner, ich bedanke mich bei Ihnen ganz recht herzlich, dass Sie in meinem Sessionsrückblick folgen. Während der vergangenen drei Wochen hat der Ständerat an der Sommersession 2017 enorm viel gearbeitet. Ein Thema hat uns stark beschäftigt in der letzten Wochen, nämlich der Rücktritt vom Bundesrat Didier Burkhalter. Aus Zentralschweizer Sicht bin ich begeistert, dass der Ständerot auch in ihm Anliegen gefolgt ist, dass nämlich die Herbergungsleistungen im Tourismus weiterhin mit einem tieferen Mehrwertsteuersatz belastet wird. Das garantiert in der Zentralschweizer Hotellerie, dass man weiterhin konkurrenzfähig bleiben können. Mein persönliche Vorstoss, den ich im März eingereicht habe, für die Verbesserung des Ausschaffungsprozesses der Gefährder hat der Bundesrat, aber auch der Ständerat, angenommen. liegt es, am Bundesrat Massnahmen zu kreieren, wie z.B. eine Präventionshaft, damit die Sicherheitslage in unserem Land weiterhin gewährleistet ist. In dieser Sommersession habe ich auch zwei persönliche Vorstöße eingereicht. Der erste Vorstoß war der Landwirtschaftsvorstoss. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass infolge der Digitalisierung, aber auch im Strukturwandel, der Bundesrat eine klare Strategie haben muss, wie er die Landwirtschaft aufstellen will. Ich habe das Postulat eingereicht und somit der Bundesrat beauftragt, dass er den Bericht erarbeitet, wie er die Landwirtschaft entwickeln will. Der zweite Aspekt war, dass ich wollte, dass der Bundesrat klare Stellung dort beziehe, Bezüglich ähm, Verkehrsknotenpunkt Luzern. Der ÖV muss gefördert werden mit dem Durchgangs-Tiefbahnhof, aber insbesondere auch mit dem Zimmerbergtuhl. Und ich bin gespannt, was er für eine Antwort wird geben wird. Zum Rücktritt vom Didier Burghalter als Außenminister gibt es den Dankhaus zu Er hat viel für unser Land in diesen guten 8,5 Jahren. Und jetzt ist es Zeit, dass er ein neues Kapitel aufschlägt. Ich wünsche ihm alles Gute, gute Gesundheit und ich bin überzeugt, dass er mit seiner selbstlosen Art den Bonden geebnet hat, damit eine neue Kraft im Bundesrat kann einziehen kann. Ihnen, liebe Luzernerinnen und Luzerner, wünsche ich einen ganz schönen Sommer. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse an meiner Arbeit und wünsche Ihnen jetzt auf meiner Webseite, aber auch auf Instagram und Twitter weiterhin viel vergnügen, denn die sehen Sie, wo ich mich im Sommer umtreibe.